Hallo, in diesem Video will ich euch den Projekt äh, Nummer 3 des Kosmos Easy Electro Coding Experimentierkasten vorführen. Dieses Projekt 3 basiert sich in Projekt 2, das ich euch schon in einem anderen, in einem vorigen Video vorgeführt habe. Und ich will euch Jetzt die Schaltung ist dieselbe, wenn ihr euch erinnert, haben wir diese Leuchtdiode zwischen 0 Volt und Digital Pin als äh, Output D10 benutzt und wir hatten es diese LED eingeschaltet. Wenn ihr euch erinnert, hatten wir auch dieses Programm hier gemacht. Und wenn ich hier das grüne Fähnchen anklicke, dann geht die LED, schaltet sich die LED ein, ja? Aber wir hatten kein, kein Programm, um diese, um diese LED auszuschalten. Und das werden wir im Projekt 3 machen. Wie können wir das machen? wir Können hier zum Menü Steuerung gehen und wir benutzen hier diesen Block. Wenn Taste, Leertaste gedrückt wird, dann mache was? Die let aus. Dann gehen wir auf Bewegung und wir benutzen hier digital off. Ja, und wie auch. Beim Digital On müssen wir diese 13 in äh, eine 10 auswählen und wir werden hier klicken und die 10 auswählen, ja. Und dann, wenn wir die Leertaste und unsere Skateboards im, oder Tastatur ja, äh, drücken, wird diese LED aus. Ja, so ist die LED ausgeschaltet. Ich klicke hier, schalte es ein, aus, ein, aus. Ja, so viele Male, wie ihr wollt. Und das wäre Projekt 3. Ganz einfach, findet ihr nicht? Ja, diese ersten Projekte des Kastens sind, wie ihr sieht ganz leicht. Und ja, das wäre alles für dieses Video. Also danke, ein Video anzusehen. Und ja, bis nächste Video. Tschüss.